Panic ist in der Outlab. Also beide mit überzähltes sind in der Outlab. Okay. Ja du, fein, die Box der hat gar Na. wenn zu heiß. Ja. Okay, interessant. Du bist bei mir gerade straight in die... Äh, fast gegen die Wand gefahren. Metrix. Watt, watt, watt, watt. Ja, du bist bei mir gerade äh, so, weil du aufgegeben hast, so fast äh, straight in die Wand. LOL. kann das irgendwie Ich will mir später mal angucken, wie das, das aussah. das wäre mir ein bisschen wichtig, einfach für mein eigenes Ego. Auch wenn das dieses Neue Existenz ist, aber man, man, man möchte trotzdem sich irgendwie selbst befriedigen irgendwie. Wait, what? Das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Das habe ich jetzt so nicht gesagt, hoffentlich, oder? Ich hab dich! Digga, du bist eine scheiß Katze! Und sie war so, der ist so riesig. Oder der ist so klein. Natürlich ist er so klein und nicht so riesig. Hier will ich, oh Gott, mir Ose beibringen. Glaub mir, das wird, das wird eine Tortur. Bei mir wird das eine Tortur. Ich glaub's, glaub mir. Glaub mir, das wird bei mir gefühlt unmöglich! <töcher durant> <lacht> oh, Big G. Your suspension completely knackered. There's nothing we can do there. <lacht> <lacht> <f jealousy> <lacht> <lacht> nah lean back. Lean back. Lean back. Come on. lean back. Lean back. Lean back, I lean back. Come on. Now lean back. lean back. Lean back. Lean back. Come on. Now lean back. You raise me. Now lean back. You lean back. You raise me. You bring back. Back. Bring Now lean back. Now lean back. Lean back. You raise me. Now lean back. Lean back. You raise me. Ich glaube, ich spring noch mal runter. An den Kisten vorbeilaufen. Die Kisten, die ich brauche. Ich habe das jetzt gestern achtmal erklärt. Um in Kingdom Hearts 1 mit Dingen interagieren zu können, müssen alle Herzlosen in der Nähe besiegt werden, da sonst das Interagieren mit Items geblockt wird. Das heißt, keine Kisten, keine Türen, nichts. Ich muss die Gegner töten. Ich will diesen Schwanz. Lass mich an das Ding ran, du Kackfisch. So. <lacht> Upsi. Why is someone so fast? What the hell? Okay, let's be careful because of the spinotos. Oh! Oh, it's... He's still there. I changing. need to break. Oh, no, it's in... Oh, no. Guys. You okay? Oh, I died. Oh, man. And I was... I know, I know. Calm down, calm down, calm down. And now it was a really strange ex uh, experience You okay? Do not catch the cane. <gasps> daddy? Yeah, daddy? <laughs> game, no life. Alter. Wenn nicht bald eine zweite Staffel. Ne? Alter, ich, ich geb mir die Kugel. Wirklich. Film. Ich Hör mich kurz. mal wir irgendwie kacke diese Autos zu fahren? Oh Gott. Ja, das ist gut genug. ich mal vor jemand ruft bei einer, bei einer Sex-Hotline an, nur um zu kuscheln. Alter. <lacht> einfach um jemanden Was? zu haben, der <lacht> zuhört. Wait, what? Das machen viele? Kann ich an diesen Dildo-Erstieg welchen in den Mund nehmen? Das wäre voll witzig. Oh mein Gott! Oh nein! Ich bin ein Mädchen mit dem dicken Schwanz. Ich bin eben bei noch disk